Ein schlechter Film ist für mich ein Film, der mich nicht interessiert, der mich langweilt. Ganz einfach. Also wo, ein Film, wo ich, nicht, wo ich nicht einsteigen kann. Ja, das äh, sehe ich auch so. Und was mich auch immer bei Filmen manchmal ärgert, wenn nur wegen einem Effekt dann auf eine gewisse Handlungslogik gleich einmal verzichtet wird. <lacht> äh, ja, es gibt einige. Dinge, die daneben gegen einen Film. Also den, den großen, aber, aber im, im Wesentlichen sollte der Film an die, einfach berühren die ansprechen. Jetzt nicht nur aha, ein guter, gut gemachter Film, sondern man sollte im Kino sitzen und richtig mitleben können damit. Also, ich habe da einen speziellen, ähm, ich weiß nicht mehr von wem er war, aber das war Blue Velvet, hat der geheißen. Also, das war mir einfach insgesamt so durchgeknallt, der Typ mit dieser, mit dieser, mit dieser Gasmaske da oder dem, wie man da geschnüffelt hat. Und die Roseline Knockout war eine Zumutung. <lacht> also, da bin ich gegangen zum Beispiel, das kann ich mir nur sehr gut erinnern. Naja. Mir fällt da ein Film ein, wo ich sogar selber mitgespielt habe. Die Filme aller Zeiten. <lacht> Aber das hab' nicht ich gesagt, das hat ein anderer gesagt, nämlich der Regisseur, der da vor mir sitzt. <lacht> Nein, also da fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, eigentlich. Nein. Weil ich suche mir die Filme vorher schon so aus, dass ich anhand von Kritiken und so schon mal annehmen kann. Der ist.. Es lohnt sich, ins Kino zu gehen, sagen wir so. Deswegen ist mir das noch nicht so passiert, dass ich mir gedacht habe, da muss ich jetzt aus dem Kino raussehren, weil das heute halt eben nicht aus. Eh das Gegenteil vom Schlechten. Man, kann, man steigt ins Geschehen ein, man ist mit dabei, man ist von, vom Thema oder von den Bildern oder noch besser von beiden überzeugt. Und ja, da gibt, da, Zugang einfach. Da gibt es natürlich jetzt auch die, die Unterscheidung objektiv gut oder sub, subjektiv gut. Die ne? kann sagen, mir gefällt der Film, ein anderer sagt, was, ein Schatz. Ja, sicher. <lacht> äh, ist schwer. Aber alle diese Komponenten, nicht? vor allem äh, einmal ein relevantes Thema, das einen überhaupt einmal interessiert, das auch wert ist, verfilmt zu werden, äh, Glaubwürdige bis wunderbare Schauspielerleistungen, das ist immer wieder faszinierend, wenn man sowas sehen kann, etc., etc. Aber grundsätzlich eben subjektiv, ich sitze im Kino und das bockt mir von Anfang bis Ende und ich bin voll dabei und boah. Ja, wir haben vorher kurz geredet, also eben, ich war begeistert von den Fälschern, hab den gesehen, bevor der überhaupt Oscar nominiert war und habe dann zu meinem Sohn gesagt, das ist irgendwie, sowas sollte er mal an Oscar kriegen, das ist so tolle Arbeit von den Schauspielern, von der Regie, von allem, also das ist wirklich durchwegs ein super Film. Und als Jugendliche bin ich irrsinnig gestanden, da gefällt mir auch heute noch immer, ähm, die Farbe Lila. Ganz eine tolle Sache, Wuppi Goldberg, großartige Leistung und so, also... Zum Beispiel, das sind so meine, die mir jetzt spontan einfallen. Hm. Ja, was mir einfällt, ist, ist äh, ja, äh, Django Unchained zum Beispiel, Tarantino, für, ja. Life of Pi, ja, sehr beeindruckt. Und vom, vom österreichischen äh, Geschehen her, die, die, das finstere Tal. Mhm. Weil da, da habe ich die Idee so super gefunden, dass man im, im Tiroler Alpengebiet so Western-Klischees bringt und es wirkt nicht einmal so plump aufgesetzt, sondern es geht sich irgendwie aus. Also das war so von der Machart her, weil das ziemlich interessant gefunden Ja, ich finde ich find das eine originelle Geschichte, also sich mit den schlechtesten Filmen einmal zu beschäftigen und nicht nur immer mit den. Besten, die ja ständig mit was weiß ich, Oscar Golden Globe und äh, César und wie die Preise alle heißen. Da geht es immer um einen besten Film. Das ist ja Fahrrad. Naja, es gibt ja dieses, dieses Pendant, die Himbeere. So heißt es, oder? Die, mhm. die Himbeere, ja, das ist also, aber das ist halt jetzt, würde ich so mal sagen, die, die, die europäische Variante dazu. Und demokratischere. Genau. <lacht>